Fuck, ich bin so müde. Wird Zeit für einen Kaffee. Oh, oh, oh Gott, oh. Mm, lecker. Was geht, Leute. Willkommen bei dem neuen Video. So, okay. Mir war langweilig letztens, denn die Server von Final Fantasy 14 waren down für den Patch, der jetzt rausgekommen ist, einen ganzen Tag lang. Einen ganzen Tag. Und ich musste irgendwie meine Sucht befriedigen. Ich musste irgendwie spielen. Die Server sind down. Und wenn die Server down sind, muss ich warten. Ich will Final Fantasy spielen. Rar. Da bin ich so durch die Weiten der MMOs gestreift. Und da habe ich eine kleine geile Perle gefunden. Die nennt sich Maper Story. Und die würde ich jetzt ganz gerne mal anzocken. Ich meine, warum nicht? Das soll ein ganz cooles MMO sein. Und es ist sogar free to play. Maper Story. Project New Leaf. Das. Runterladen. Ah! Oh! Kawaii desu ne! Kawaii desu ne Kawaii desu ne. Oh! Kawaii desu ne! Nuxive. Kawaii desu ne. Oh! Kawaii desu ne! K -k Kawaii desu ne! Karen Sky. Kawaii desu... Nee, das sieht scheiße aus. Oh! Chicky, Es geht. Diese ID kann nicht benutzt werden. Was? Warum? Weil es 10 Minute Mail ist oder was? Minute... Minute Inbox. Gucken hier gerade wahrscheinlich sämtliche Viren auf meinen Rechner durch diese ganzen Seiten. Account erstellen. Ein Systemfehler ist aufgetreten. Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Okay, dann mache ich das jetzt mit meiner privaten E-Mail-Adresse. Ich fasse es nicht, dass ich das ernsthaft mit meiner privaten E-Mail-Adresse jetzt versuchen muss. Alter, wenn das gleich nicht geht, dann bin ich sehr stinkig. Ein Systemfehler ist aufgetreten. Fick doch deinen Systemfehler. Nimm die E-Mail an, neuen Account erstellen. Ein Systemfehler ist aufgetreten. Was für ein Systemfehler? Was für ein Scheiß Systemfehler? Ich will doch mich nur einfach nur, ich will einen Account erstellen. Ich will ein Account erstellen. Ich möchte euer Spiel spielen. Ich möchte ein Kunde von euch werden. Warum darf ich nicht? Ich will doch einfach nur ein Kunde werden. <lacht> wow. Wow. Geil! Maple Story hindert mich systematisch daran, äh, ihr Spiel zu spielen. Because, fuck you, that's why. Ich lad mir schon mal das Spiel herunter und ich will ein Konto erstellen. Wenn es halt über den Browser, über den normalen Browser nicht geht, dann mache ich es halt über das Smartphone. Ich mach mal einen ganz kurzen Cut, solange es sich hier runterlädt. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. MapleStory 2. Spielen. MapleStory... Story, Maple Story 2, 2. Äh, was sind wir denn hier? Charaktererstellung. Hier, hier sind verschiedene Klassen. Seelenfresser. Was? Dieser Held verfügt über mystische Kräfte, um Gegner anzugreifen und unterstützt Verbündete mit speziellen Kugeln. Aha. Und was haben wir hier? Assassine. Oh. Dieser Held favorisiert zwei Wurfwaffen, um Gegner aus sicherer Distanz zu besiegen und kampfunfähig zu machen. Es das hat heißt Schuriken. LOL. Dieser Held pulverisiert Gegner aus sicherer Entfernung mit einer mächtigen Kanone. Oh, also der quasi America, wenn man so will. Heels sind OP in MMOs ohne Scheiß. Die sind OP. Guckt euch mal diesen Chibi-But an. Das sieht so falsch aus. Das sieht so falsch aus. Ich glaube, ich nehme den Berserker. Gott, der sieht aus wie in der koreanischen Boyband. What the fuck? Was ist das denn für ein Soft Eyes? Nato. Wie kann das sein, dass das viel mehr Character creation möglichkeiten hat als ein fucking Play-to-Pay-to-Play-MMO in der Liga von Square Enix von Final Fantasy 14? Wie kann es sein, Square Enix arbeitet mal an eurem Character creator der ist scheiße, der ist mickrig. Dort arbeiteten sie unermüdlich an der Vollendung des Läuterungsrituals und fanden dabei ihr Ende. Mit ihrem edlen Selbstopfer haben die beiden Helden den Frieden erwirkt. Okay also, um es zusammenzufassen, wir haben eine Göttin des Lichts und wir haben eine Göttin der Dunkelheit. Und beide haben für Gleichgewicht gesorgt, was ja auch okay ist. Aber dann beschloss die Göttin des Lichts, die eigentlich die Gute sein sollte, beschloss sie einfach mal: Nee, fick dich, ich zerstöre das, das Gleichgewicht, bringe Ungleichgewicht. Und die Göttin der Dunkelheit macht, was jede normale, rationale Göttin tun würde. Und hat halt versucht, Gleichgewicht herzustellen, ne? Weil Ungleichgewicht ist kacke. Zu viel von einem ist halt giftig für, für Leben. Und dann wollte sie einfach nur wieder Gleichgewicht herstellen, ne? Und dann kommt diese scheiß Göttin des Lichts und tut so, als ob die Göttin der Dunkelheit plötzlich hier die Böse ist, ne? Ich war doch die zwei So. Und dann versucht die Bette in der Dunkelheit dreimal so quasi ihre Romanster zu identifizieren, und um gucken, wieder so Balls herzustellen. stellen. Aber die Götter ist richtig ich Wir führen dich, ich gehe frei. Ich schaue euch erstattet, was sie im Flieger, dann da die ganzen, deine äh, Käfer ausmerzen. Geh an die Barriere ran und zerstöre sie mit X! Ich greife mit X an. What the fuck? Wer, wer ist für die Steuerung verantwortlich? Der gehört verprügelt. Boah, Sugoi. geil, so ein großes Schwert haben sie. Lien. Eine abgelegene Insel weit im Osten. Mir gefällt die Grafik irgendwie so ein bisschen. Also, es ist echt wie so Minecraft, nur halt, ähm, aus der Vogelperspektive. Wee. jump, jump, jump. Gehst du auf eine Morgenrunde? Pants drop, McP. Ich hau nicht auf dich herab, Pants drop, McP. Ich danke nur, dass du zu bedauern bist. Nimm das zurück, sonst droppe ich deine Pants. Oh, die will, dass ich hier Blumen pflücke. Ich glaube, sie sehnt sich eigentlich nur nach Aufmerksamkeit von uns. Da, da, da, da, da, da, da, da. Wie der die Blumen pflückt, ey. So pflücke ich auch immer Blumen, wenn ich draußen bin. Und der Gott des Zorns ist im Körper von Pants Drop McP, Also Kratos. Wir sind quasi... Wir sind Kratos. Rasender Schlitzer, schwingt deine Waffe... Oh Gott... Oh, schwingt deine Waffe und fügt fünf Gegnern bis zu 3 Meter vor dir 56% Dunkelschaden zu. Drücke die Taste wiederholt, um einen Dreier-Kombo-Angriff auszuführen. Das Angriffstempo steigt mit jedem Treffer. Der dritte Treffer ist ein Doppelhieb. Danach beginnt die Angriffsfolge von vorn. Drücke während des Angriffs eine Richtungstaste, um dich 0,6 Meter in die Richtung zu bewegen. Was ich auf den Tod nicht ab in MMOs, ist wenn die wenn die Skill-Beschreibungen so ein Roman sind. Mit 100 Millionen Werten und Zeichen und was weiß ich was. Todeswirbeln. Wirbele dein Großwert und füge acht Gegnern innerhalb von 3 Metern 69% Schaden zu. Dunkelschaden zu. Drücke während des Angriffs eine Richtungstaste, um nicht nur 1,6 Meter, nicht mehr und nicht weniger, in diese Richtung zu bewegen. Die Reichweite sinkt mit der zweiten Drehung auf nur 1,2 Meter, nicht mehr und nicht weniger und auf 0,8 Meter. Bei der dritten und allen folgenden Drehungen verbraucht 4 MP. Ah... Aus drei Ice golems Dab, dab, dab, dab, dab. Demacia! Uff, what the fuck? Okay, ganz zu viele Herzlose hier, aber kein Problem. Ich schnetze mich einfach durch. Und das wird wahrscheinlich die Göttin der Dunkelheit sein, ne? Sieht so aus. Ey, du bist cool, kann ich irgendwie zu dir wechseln? Ich will in deine Firma. Darkness ist cool. Fuck the light. Ich wette, diese die Göttin der Dunkelheit ist eigentlich Xehanort. Premium-Shop. Was haben wir denn hier? Aha, die Sonnenbrille von Mutten Roshi. Okay, ganz schön viel Style hier. Habe ich persönlich ja nichts gegen, ne? Begleiter. Es gibt sogar Begleiter. Oh, es ist das ein kleiner Pinguin. Oh, es ist das eine kleine Katze. Oh, Mutzekatze. Lol, es gibt sogar hier Fahrräder und so ein Scheiß. Ein Einkaufswagen. Okay, es gibt sogar Luftmounts. Ein Alien. Egal. Hey, das ist ja mal cool. Ganz ehrlich, also es hat sehr witzige Mounts. Wirklich. Es gibt sogar einen, einen Spieler-Design-Shop. Also von Spieler erstellten Inhalte. Oh, wie geil ist das denn? Ey, sowas feiere ich wirklich. Das finde ich richtig geil. Das finde ich geil, wenn Spieler ihre eigenen Inhalte quasi da anbieten können. Das fördert die Kreativität. Das Spiel gefällt mir so vom Prinzip her. Was mir nicht so gefällt, ist dieser, dieses komplett überladene Interface. Aber wirklich, komplett überladen. Es ist kein Gamepad angeschlossen? Doch, es ist ein Gamepad angeschlossen. Okay, sehr schön. Nice. So lässt sich das Spiel schon etwas besser spielen, denke ich. Ist zwar kein nativer PS4-Support. Was ist eigentlich so schwer daran, einen nativen PS4-Support einzubauen? Wieso haben das die wenigsten Games? Es ist doch keine Neuheit, dass Leute auch über den ps vier Controller am PC spielen. Story ist sehr gut für Konsolensteuerung äh, optimiert, finde ich. Uff, das ist aber das ist aber viel. Okay. Bestgebiete ansehen. Ja, ich, ich drücke doch drauf. Ja, Inventar. Ich will das Inventar öffnen. Hä, wieso? Ich kann also innerhalb des Inventars irgendwie nicht navigieren. Das ist doch scheiße. Ich kann nicht navigieren, glaube ich. Ich würde ganz gerne per Steuerungstasten. Okay, das geht also nicht. Man kann nicht... Innerhalb des Inventars navigieren, zumindest ist kein Button dafür, irgendwie. Ich habe Flügel erhalten, jetzt bin ich ein Engel. Ich bin der heilige Engel der Matrosen! Eskortiere die Karawane durch den Gebirgspass nordwestlich westlich vom Lithafen. Ich hasse Eskortmissionen, habe ich das schon mal gesagt? Chinee! Warte. Chine. Oh, what the fuck ist das? Ein riesiger Drache. What the fuck? Okay, ich bin anscheinend gestorben. Angriff 4 Meter in die entsprechende Richtung zu bewegen. halt beim Auslösen kommen wir die Fähigkeit, das um die Fähigkeit aufrechtzuerhalten. Während der Fähigkeit aktiv bis gegen Immun gegen Rückschuss. Der erste Treffer auf 24 MP. Ey! So viel Text für einen Skill! Liebe Entwickler, liebe Entwickler, bitte! Hört auf, so viele Texte in so Skillbeschreibungen zu ballern! Kein Schwanz möchte das lesen! Das ist so, das ist so dämlich, ne? Ey, ich kann das Inventar hier aufrufen. Mit dem Controller, aber dann kann ich im in Inventar nicht, in, äh, kann ich in, in, dann kann ich im Inventar nicht navigieren mit den Richtungstasten, weil ich dann irgendein anderes Scheißfenster aufmache. Das ist so dumm. Oh, das sind böse. Oh, das sind böse äh, Baumstümpfe. Ah, ich habe gerade herausgefunden, wie man im in Menü interagiert. Man muss Share drücken und dann hat man so einen Mauszeiger. Ah, zu goldes ist nee. vielleicht kannst du die Gegner umgehen, wenn du dich in den Rohren vorbewegst. Ich kann quasi hier Stealthy rangehen an die Sache. Das ist cool. Aber die Frage, will ich das auch? Chine! Okay, die halten aber ganz schön was aus. Oh, Alter, was? Die halten, wie viel halten die denn aus? Ach du Scheiße, okay. Vielleicht ist das doch keine so gute Idee. Ich habe ja noch ein... Wieso bekomme ich die ganze Zeit Eier? Hier ist ein Regenbogenei dafür, dass du 60 Minuten lang online warst. MapleStory 2 scheint ziemlich verzweifelt zu sein, seine Spieler beizubehalten. Leute, ihr müsst den Spieler nicht hinterherlaufen. Wow, oh, der Typ sieht aus, als ob er bei Kindern, Grundschulkindern an der Ecke Drogen verkauft. Oder ein bisschen Fortnite-Währung. Hey, oder so ein V-Bucks? Hui! Oh, cool. so eine Art Racing-Minigame gerade. Das Spiel hat auf jeden Fall sehr viel Liebe. Eine Falle, wie komme ich da durch? Bist du debil? Ich kann doch einfach hier rumgehen. Das ist so ein richtiger Undertale-Level auf Intellect. Alter, also der Ninja hat aber echt ein bisschen übertrieben in seinem, in seinem Drogenkeller. Ich meine, wie vorsichtig kann man denn sein, um seine scheiß Drogen zu verstecken? <lacht> Die Augen! Ich finde die Mimiken immer sehr schön. Man kann hier Autorennen fahren, nicht wirklich, oder? 3, 2, Haut rein, ihr 1. Ficker, ihr geht gar nichts. <lacht> da habe ich erstmal geschummelt. So, was, was kann ich jetzt machen? Ich habe irgendwas eingesammelt. Was ist das? Amphibienfunktion. Sicherheitsfunktion. Oh, was wirklich... Man kann damit sogar in Safe-Mode gehen und man kann sogar damit schwimmen. Das ist ja cool. Tja, hier war zu langsam. Was haben wir hier am Fisch am Haken? Man kann auch angeln. Ja, wahrscheinlich kann man hier angeln. Ich meine, wenn man Auto fahren kann, dann wird man wahrscheinlich auch angeln können. Ja, und jetzt, was mache ich dann? Drücke X, dass so du mit dem Angeln zu beginnen. X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, Hallo, X, X, X, X, X, X, X, Ach so, ich soll den Fisch in dieser gelben Leiste da drin behalten, wie in Stardew Valley. welcher Post wieder mal. Wieder scheiß Regenbogeneier. Wenn du weitere 20 Minuten online bist, erhältst du ein zusätzliches Regenbogen Leute! Nexon, hör auf! So penetrant zu betteln, dass ich euer Spiel spiele. Das ist ja. Das ist ja schon mitleidserregend. Sag mal, lauter nix. Zum Glück guckt er das Video nicht. Weiche allen Angriffen aus. Oh, das ist ja cool! Das ist ja wie ein Mario-Party! Glaube ich. Und da unten sind wahrscheinlich meine Leben? Haha, <lacht> wie geil ist das denn? Ich kann auch drüber springen. Ha! Bam! Fuck! Ich kann doch nicht drüber springen. What the fuck? Oh, jetzt bin ich schneller. Speedy. Wow! Das ist scheiße! Ich werde. Alter, nein! Das ist ja mal kacke! Ah! Nein, ich bin so langsam... Au, au, au, nein, nein. Scheiße, ich bin down. Starterhaus. Also Housing gab es auch, das wusste ich auch von vornherein. Linke Perfektion, -Ker Kerning-Bunker, was? Ich nehme mal das hier, das sieht cool aus. Ein kompakter Bunker mit der anderen Technologie, die Kernigstadt bietet. Okay, das nehme ich. Ist aber ein ganz schön kleines Haus. Ich denke mal, man bekommt aber später noch größere äh, Grundstücke oder irgendwie sowas. Gib brauner... <lacht> Gib brauner Bücherstapel im Brauner... Gegenstand verwenden. Warte, das Bücherregal kann ich ja, die Bücher kann ich hier so platzieren. Das Interface ist ganz schön überladen. Kann man das nicht irgendwie kleiner machen? Oh, du kannst quasi Inneneinrichtungen designen und die dann im Markt an andere Spieler verkaufen. Das ist geil. Leuchtung warm. Okay. Hintergrund grüne Augen. Ah, lol. Machen wir mal das. Ein schönes Weltraummotiv. Äh, das finde ich cool. Auch wenn es ziemlich eng hier drin ist. Aber wie gesagt, ich denke mal, man wird später auch dann ein größeres haben oder so, weil es ist ja hier voll die, voll die Folterkammer. Da hat ja Harry Potter noch ein größeres Zimmer gehabt. Notenblätter. Man kann hier dann quasi, äh, man kann sich Notenblätter kaufen und darauf dann Noten schreiben, die dann automatisch abgespielt werden. Sowas braucht Final Fantasy. Screenix, was ist los bei euch? Das war's mit Maplestory. Maple Story ist eigentlich ein cooles Spiel. Es ist ein MMO mit sehr viel User-Generated-Content. Und das ist, was MMOs zu einer Langlebigkeit verhelfen oder generell Spiele. Ich meine, heute, heutzutage gibt es immer auch übelst viele Leute, die Garys Mod spielen. Warum? Weil es halt so fast zu 100% User-Generated-Content ist. Minecraft, User-Generated-Content, die ganzen Server, die ganzen Mods, davon lebt ein Spiel. Skyrim ist bis heute noch lebendig. Und Maplestory ist quasi genau das, nur in MMO-Form. Dadurch, dass es halt einen Markt hat, äh, wo Leute ihre Sachen dann teilen und kaufen können. Das finde ich richtig geil. Und sowas wünsche ich mir eigentlich auch für Final Fantasy. Und Notenblätter. Ich wünsche mir fucking Notenblätter. Was ist los bei euch, Square Es hat mir sehr gefallen. Es ist aber sehr äh, überladen vom Interface her. Und ich finde, das wirkt ein bisschen abschreckend auf Neulinge. Es ist gut optimiert für Konsolen oder für Konsolensteuerung. Nicht perfekt, aber schon gut optimiert. Und ich, fände, ich finde, es wäre ein richtig gutes MMO für die Switch. Man könnte es auf die Switch bringen. Ich meine, die Switch hat einen Touchscreen. Falls ihr das nicht wusstet, die Switch hat einen Touchscreen. Screen. Ja, man kann sogar darauf touchen. Aber es gibt irgendwie kein Spiel, das diese Funktion in irgendeiner Weise benutzt. Was ich sehr schade finde. Egal, das war's von mir. Abonnieren, revanchieren. Ne, warte mal andersrum. Revanchieren, abonnieren, liken, kommentieren, bla bla bla bla bla bla. Und bis zum nächsten Video.